Glauben Sie, dass die Autos von Michael Hastings, Anne Hesch und Jörg Haider entweder ferngesteuert oder auf einen Unfall programmiert waren? Nun, der Punkt bei der Entwicklung der Autos und bei jeder neuen Generation von Fahrzeugen ist, dass der Computer immer mehr und mehr kontrolliert, was geschieht. Ich hatte ein Auto und ich habe es sehr, sehr lange behalten, bis es im Grunde genommen am Ende war. Und dann kaufte ich mir ein neues, ein moderneres, und ich war schockiert, wie viel der Computer jetzt im Auto steuert. Die Idee, was sie tun, ist ein Schritt hin zur totalen Computersteuerung. Zunächst gibt es ja die Möglichkeit, ein Auto von extern zu steuern. Sie haben sicher schon einige dieser Videos gesehen, einige, schon viele, viele Jahre alt, ganz zu schweigen davon, wo wir heute stehen, in denen ein Mann an einem Computer sitzt und ein Kerl fährt. Und dieser Kerl am Computer stellt die Scheibenwischer an, er fährt die Fenster hoch und runter, er steuert das Auto. Er kann alles benutzen. Das Lenkrad, alles. Und das ist noch nicht mal das, wo wir jetzt sind. Die Idee ist also, dass das passieren kann. Auf jeden Fall kann das passieren. Denn wenn ein Auto plötzlich mit 100 Meilen pro Stunde abhebt, ohne Grund, und gegen einen Baum fährt, ich meine, das ist absolut möglich. Nicht nur jetzt, sondern schon seit einer ganzen Weile. Und dann... Das ist die andere Sache. Das ist der eigentliche Grund für das Elektroauto, der Grund für das Auto. Es hat nichts mit Umwelt zu tun. Wenn Sie sich ein Benzin- oder Dieselbetriebenes Fahrzeug kaufen, können Sie keine autonome Version davon haben, das würde nicht funktionieren. Sie brauchen eine elektrische Version, bei der alles durch das elektrische System, also durch den Computer, gesteuert wird. Und was Sie jetzt tun, wir sprechen von Freiheit, ist, dass Sie in Ihr Benzin- oder Dieselfahrzeug einsteigen und im Grunde genommen dorthin fahren, wo Sie wollen. Aber in einem autonomen Fahrzeug müssen Sie den Computer so programmieren, dass er Sie dorthin bringt, wo Sie wollen. Dieser Computer wird selbst so programmiert sein, dass er Sie nur dorthin bringen kann, wo die Obrigkeit es dir erlaubt. Ja, Minority Report. Die andere Sache noch kurz zu den Elektrofahrzeugen ist, dass sie nicht dazu gedacht sind, Diesel- und Benzinfahrzeuge zu ersetzen. Sie sind nur für die wenigen gedacht, die es sich leisten können. Und sie sind nur für Dinge wie Transport, Massentransport, Taxis und dergleichen gedacht. Das ist alles, wofür sie gedacht sind. Die Idee ist also, dass wir nicht einmal ein Auto besitzen werden. Ja. Es gibt nicht genug Ressourcen allein für die Batterien und natürlich die Folgen der Umweltverschmutzung durch die Batterien, um alle Benzin- und Dieselautos zu ersetzen. Es geht also darum, dass die große Mehrheit der Bevölkerung überhaupt keine Autos hat, wie auch immer. Und jetzt stoßen sie auf die auf das hier, in England, in Oxford, haben sie angekündigt, dass sie 15-Minuten-Stadtteile einführen werden, in Oxford. Dazu wird es im Februar eine große Kundgebung und einen Protest geben, zu der ich selbst gehen werde. Was sie vorschlagen, ist Folgendes. Und wie einer der Beamten sagt, wird es passieren, egal ob es die Leute wollen oder nicht. Ein Klassiker. Alles, was sie festlegen, was man angeblich will oder braucht, wird innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad von der Wohnung aus erreichbar sein. Und man darf diesen 15-Minuten-Stadtteil zweimal mit dem Auto verlassen, zweimal im Monat oder so ähnlich, heißt es. Und wenn man diese Zahl überschreitet, wird man mit einer Geldstrafe belegt. Und genau das ist es, was Sie auf der ganzen Welt planen. Ich habe vorhin über die Gesellschaft von Panem gesprochen, die in Sektoren unterteilt ist. Wenn man sich also in einer 15 Minuten Stadt befindet und die man nicht oft mit dem Auto verlassen kann, befindet man sich im Grunde in einer Art Lockdown. Und wenn man dann noch irgendeinen Job machen will, besteht der überwältigende Druck darin, von zu Hause aus zu arbeiten, weil man sich in diesem 15-Minuten-Stadtteil befindet. Und so geht man zurück zum Lockdown. Und was haben die Leute während des Lockdowns getan? Was haben sie getan, diejenigen, die noch arbeiten konnten? Sie arbeiteten von zu Hause aus. Und jetzt haben wir eine Menge von Streiks, Eisenbahnstreiks in Großbritannien im Moment. Und die Leute arbeiten von zu Hause aus, weil sie nicht reisen können, wegen des Bahnstreiks. Und mehr und mehr Leute sagen, wir wollen von zu Hause aus arbeiten, wir wollen nicht in ein Büro oder in ein... Regierungsgebäude gehen. Ein großer Teil der Regierungsarbeit wird heute von Menschen erledigt, die von zu Hause aus arbeiten. Und all das ist Teil des Prozesses hin zu dieser sehr streng kontrollierten Kommune. Sektoren also, die man letztendlich nicht mehr ohne Erlaubnis verlassen kann. Die ganze Sache mit den Elektroautos ist also nicht das, was es zu sein scheint. Es ist etwas anderes. Die Idee ist, es als Vorwand zu benutzen, um Benzin- und Dieselfahrzeuge loszuwerden und zu verbieten, was sie bereits im Begriff sind zu tun. Und wenn sie erstmal weg sind, dann eben wieder Elektroautos. Aber die kosten dann vielleicht 170.000 Dollar, 100.000 Dollar. Die habe ich nicht. Oh, dann kommen sie besser ohne aus. Das ist der Gedanke dahinter. Dann schafft man sie ab und lässt die Leute dann erkennen, dass es keine Alternative gibt. Okay, I think richtig, richtig.